Es war einmal ein ein, ein und ein in Berlin. Hallo zu unserem zweiten Game Design Tutorial. Heute geht es darum, wie ihr einen Soundtrack für euer eigenes Videospiel erstellen könnt. Denn Musik ist wichtig für die Stimmung im Spiel und ein Videospiel ohne Soundtrack macht nur halb so viel Spaß. Für die Erstellung des Soundtracks verwenden wir heute die Webseite Beepbox. Gebt dafür in die Adressleiste eures Browsers die URL www.beepbox.co ein. Die Oberfläche von Beepbox ist sehr einfach und schnell erklärt. Im unteren Bereich findet ihr eure Songübersicht. Für einen Song oder Soundtrack könnt ihr immer bis zu vier Instrumente auswählen, wobei das unterste, graue Instrument immer eine Art Schlagzeug ist. Für jedes Instrument könnt ihr bis zu neun verschiedene Patterns erstellen. Diese könnt ihr dann auf unterschiedliche Art und Weise in eurem Song anordnen. Wählt ihr für ein Instrument die Null, macht es für diesen Takt oder dieses Pattern eine Pause. Wie lang euer Song insgesamt ist, könnt ihr mit diesem lila Balken am unteren Rand des Editors festlegen. In der Mitte des Editors könnt ihr immer das aktuell ausgewählte Pattern bearbeiten. Klickt dafür einfach mit der Maus in die grauen Balken, um Sounds bzw. Noten hinzuzufügen. Neben einzelnen Tönen könnt ihr natürlich auch mehrere Noten, die gleichzeitig abgespielt werden, hinzufügen und so Akkorde erstellen. Dabei können immer nur vier Töne gleichzeitig abgespielt werden. Auf der rechten Seite findet ihr verschiedene Einstellungen und Werkzeuge. Mit dem Play-Button könnt ihr euren Song immer wieder probehören. Und mit den Buttons daneben könnt ihr durch die unterschiedlichen Parts des Songs navigieren. Mit Type könnt ihr das Instrument auswählen. Dafür könnt ihr für die blaue, gelbe, orangene und graue Spur jeweils ein unterschiedliches Instrument aus der Liste wählen. Hier gibt es eine Riesen Auswahl von klassischen Synthesizer Sounds wie Sawtooth Lead über verschiedene Keyboard Presets wie das Electric Grand. Es gibt unterschiedliche Bässe. Es gibt aber auch ganz verrückte Sounds, wie zum Beispiel Vogelgezwitscher. Im Bereich der grauen Spur findet ihr unter Type nur verschiedene Instrumente für Schlagzeugsounds oder für Beats. Dafür gibt es zum Beispiel ein Standard-Drumset. Es gibt aber auch einen Drum-Synthesizer. Oder auch ein Helikoptergeräusch. Mit Hilfe von Scale und Key könnt ihr die Tonleiter festlegen, auf der euer Song basiert. Wenn ihr euch damit noch nicht gut auskennt, wählt ihr am besten eine der beiden Easy-Varianten. Hier gibt es einen fröhlichen Smiley für Dur oder einen traurigen Smiley für Moll. Wählt ihr eine der beiden Easy-Varianten? passen alle Töne, die ihr links im Editor einfügt, automatisch gut zusammen. Wenn ihr euch schon mit Skalen und Tonleitern auskennt, könnt ihr auch den Exportmodus einstellen. Nun könnt ihr im Editor alle verfügbaren Töne und Noten auswählen. Ihr müsst hierfür also wissen, welche Noten zusammen gut klingen und eine Melodie ergeben. Für alle von euch, die gerne mehr über Tonleitern und Skalen erfahren möchten, verlinke ich dieses Tutorial von Hans Siljequist, in der Beschreibung des Videos. Was es mit diesen komischen Tonleitern auf sich hat und warum es euch noch viel helfen wird, wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigt, erkläre ich euch jetzt. Mit Key könnt ihr die Tonart eures Songs auswählen. Verändert ihr die Tonart, bleibt die eigentliche Melodie zwar gleich, doch verändert sich der grundsätzliche Klang eures Songs. Zum Vergleich hier die Melodie einmal in C <lacht> Und jetzt noch einmal in der Tonart D. Unterhalb von Key gibt es noch ein paar weitere einfache Einstellungsmöglichkeiten. Mit Tempo legt ihr die Geschwindigkeit eures Songs in Beats per Minute, kurz BPM, fest. Mit Reverb könnt ihr einen hall effekt für euren Song hinzufügen. Mit der Einstellung Rhythm legt ihr die Taktart eures Songs fest. Die meisten Songs basieren auf einem Viervierteltakt. Dieser Takt ist bei Beatbox standardmäßig ausgewählt und heißt geteilt durch 4 Standard. Ihr könnt zusätzlich für jedes Instrument einzeln die Lautstärke festlegen und festlegen, ob das Instrument eher auf der linken oder eher auf der rechten Seite eurer Lautsprecher zu hören ist. Ihr könnt die Instrumente natürlich aber auch einfach in der Mitte lassen dann ist es gleichmäßig auf dem linken und dem rechten Lautsprecher zu hören. Ich habe mir eben etwas Zeit genommen und einen kurzen Song mit Beatbox erstellt. Ich habe dabei versucht, die Melodie aus einem bekannten Videospiel nachzubauen. Ganz perfekt ist es nicht, aber vielleicht erkennt ihr ja sogar den Song. Eine Auflösung findet ihr in der Videobeschreibung. Für dieses Lied habe ich vier Instrumente verwendet. Die Melodie wird von einer Flöte gespielt. Einen weiteren Lauf spielt ein Klavier. Zusätzlich gibt es einen Bass, der die Grundtöne spielt und eine Drumspur. Wenn euer Song fertig ist, könnt ihr ihn exportieren. Hierbei solltet ihr eine .wav und danach auch noch eine .mid-Datei exportieren. Die .wav-Datei ist eine ganz normale Audiodatei, die ihr anhören oder in Scratch importieren könnt. Die .mid-Datei ist allerdings wichtig, falls ihr euren Song später noch einmal bearbeiten möchtet. Diese könnt ihr dann nochmal in Beatbox importieren. Wenn ihr euren Song in Scratch verwenden möchtet, solltet ihr zuerst ein bestehendes Projekt öffnen oder ein neues Projekt erstellen. Klickt hier dann auf eure Bühne und geht hier in den Bereich Klänge. Wählt dann die Option Klang hochladen und wählt euren Song im Browser aus. Hier könnt ihr euren Song jetzt noch zuschneiden oder bearbeiten. Geht nun wieder auf den Bereich Skripte. Hier müsst ihr jetzt die Programmierung einfügen, damit euer Song während dem Spielen eures Spiels abgespielt wird. Wählt dafür zunächst einen Wenn grüne Flagge angeklickt wird Block. Darunter befestigt ihr dann eine Wiederhole-Fortlaufend-Schleife, in welche ihr einen spieleklang Block einfügt. Hier müsst ihr dann noch euren Song auswählen. Wenn ihr jetzt euer Spiel über die grüne Flagge startet, wird automatisch euer Song abgespielt. Zur Durchführung der Zukunft wird das Programm durch einen Knopf gestartet. That's a good idea.